Willkommen zurück zu Kirby's Dreamlands 2. Und wir sind hier in der Schneewelt stehen geblieben. Und wow, ein Schneesturm, wie es mir scheint. Oh oh, ich vernichte direkt meine Fähigkeit. Oh Gott. Man kann sich überhaupt nicht steuern. Oh Gott. Das ist kein gutes Level mit Rick. Okay. <lacht> äh, das habe ich jetzt nicht erwartet. Oh, ich kann mich allgemein kaum bewegen. Ah, oh, verdammt. Okay. Uh. Oh, okay. Okay, das Level mag ich nicht. Das ist ein bisschen schwer. Oh Gott, spring. Ich nehme mich mit. Dich. Sauk am besten ein für die Fähigkeit. Bestimmt können wir die noch gebrauchen. Oh Gott, das wird schwer. Oh, mehr. Verkackt. Oder? Na, obwohl, noch ist alles möglich. Moment, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Jetzt. Nein. Aber hier können wir rein. Okay. Uh, hier gibt es einen Helfer. Oh, ich hoffe, es ist, äh, ...unser altbekannter... Unser, ...unsere altbekannte Eule. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Es tut mir leid, dass ich gerade so ein bisschen... ...ja... Ein ...bisschen nichts zu sagen habe. Aber... es ja, ...ist gerade ein bisschen kompliziert. Okay. Ich muss erstmal mal checken, was hier abgeht. Und yes, ist die Eule. Dann können wir jetzt besser fliegen. Let's go! Ich kann nicht so schnell, aber immerhin komme ich jetzt hier rein. Oh, wie lange halten die Hitboxen von den Dingern an? Das wusste ich jetzt nicht und ich wusste auch nicht, dass da noch eins. Hä? Ich hab's abgeblockt. Kann ich so. Ah, ich kann es mit meiner ablocken, okay. Ich glaub ich gehe die Mitte. Moment, kann ich nicht wieder drunter dann? Ja, ich kenne da ach so okay. Ich dachte, es ist so. Wähle einen Weg. Und halt links und rechts und Sachen und äh, Mitte geht halt so irgendwas richtig cool. Und vielleicht so ein Rainbow Drop oder so. Ich weiß nicht, wer hier in dieser Welt ist. Ich God. Da. Okay. Das wird langsam langweilig, die ganze Zeit das gleiche Schema hier zu machen. Und ich lasse mich trotzdem treffen. Wie so ein Noob. Passiert. Ich okay, habe langsam fühle ich mich echt schlecht. Oh Gott. <lacht> Gut, dass hier eine Maxi Tomate ist. Ohne Witz, sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich down. Okay. Was gibt's hier? Okay, ganz viel Schnee, wie man sehen kann, und ganz viel Eis. Oh nee, ich brauche Feuer. Ich habe kein Feuer. Oh. Ich kann ich aber Feuer bekommen. Hm. Warte lass mich erstmal nach oben. Ah nee, ich muss mir eins aussuchen. Oder wie ist das? Ja, ja, also ich nehme auf jeden Fall Feuer, du. Was anderes macht jetzt gar keinen Sinn. Denke ich mal. Hier runter? Oder? Oh Gott, das ist ein Gegner. Und die kann ich nicht besiegen. Okay, egal. Oh no, das war keine gute Idee. Oh, Warnab. Und der Gegner ist despawn. Das ist super. Interessantes Level. Oh, das war alles geplant. Okay, let's go. Sehr interessant. Uff, okay. Ist also ein Level, wo man mit... Unbedingt mit Dings, mit Kuh ähm, spielen sollte. Aber ganz ehrlich, ich geh noch mal ganz kurz ins Level rein. Weil mich mich wundert es aber schon, weil ich bin da jetzt hier. <lacht> <lacht> Wenn ich abspiele, dann fliegt er ganz schnell. <lacht> Oder flattert zumindest ganz schnell. Äh, wir wären doch hier an dieser Bonus-Tür reingegangen hier. Ah, man muss da sogar rein. Ah, so, okay, ging es nicht weiter. Alles klar, das wollte ich mal kurz abchecken. Gut, dann Level 3. Let's go. Oh, das ist dieses Level. Hm, ehrlich gesagt, möchte ich eine andere Fähigkeit haben. Komm, ich nehme einfach mal den Stein. Warum nicht? Können wir nämlich hier runter sliden? Ehrlich gesagt, mag ich ihn eigentlich mehr. Hä? Hätte er mich jetzt getroffen? Oh, jetzt habe ich seine Fähigkeit nicht bekommen. Ach komm, warte, ich, ich, ich nehme mal jetzt die. Ach oh, nein. Ach oh, man. Okay. Es läuft gerade gar nichts. Sorry. So, jetzt habe ich sie. Obwohl, das ein Spark. Hm, will ich jetzt lieber Spark haben. Ach komm, machen wir jetzt mal mit Eis weiter. Jetzt habe ich Eis. Jetzt können wir es mal mit Eis weitermachen. Oh. Ich habe vergessen, wie der heißt. Aber den kennt man auch sehr gut. Sowohl als Boss in fast allen... Kirby-Teilen, als auch im Anime kennt man den. Also, der Typ ist nicht unbekannt. Also, der, der mal ein Kirby-Spiel gespielt hat, sollte den eigentlich hier kennen. Ich glaube, der gibt uns auch die Eisfähigkeit, ne? Ja, Und, oh yeah, wir kriegen keinen. Oh, cool. Man slidet richtig bei ihm. Okay. Okay, mit dem ist es eigentlich voll chillig mit der Fähigkeit. So, da kannst du dich nämlich noch währenddessen bewegen. Oh, ah, okay, ich kann so lange einsetzen, wie ich will, aber wenn ich zu so lange einsetze, dann friere ich ein. Okay, das ist cool. Und ich vielleicht das Maxi-Tomate erst später nehmen sollen, wenn ich es brauche. Aber passiert. werden jetzt, erst mich genau jetzt treffen, jetzt, wo ich es nicht mehr habe. Aber das ist cool. Das finde ich echt richtig cool. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, was so eure Lieblingsfähigkeit ist. Oder zumindest halt von denen, die ihr bisher gesehen habt. Falls ihr nicht alle kennt. Ah, verdammt, ich wollte gerade. Oh, knapp. Okay. Oder zum Beispiel auch, wer euer Lieblingsbegleiter ist. Und da unten war ein Stern. Hätte ihn gerne. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ein bisschen schwer, wie ein Stern. Oh, aber ich bin durchgekommen. Da unten ist aber nichts, so, oder? Ich denke mal nicht. Ich werde jetzt nicht nachschauen gehen. Er ist einfach so stark. Oh, Spring. Wow, wow. Okay, das wird schwer. Hier okay, ist das Ende. Hier ist das Ende. Oh. Oh nein, ich glaube da unten war noch was. Ah, egal. Oh Gott, ich glaube da unten war wirklich noch was. Ja, aber wenn, dann war es wahrscheinlich nur so ein Sternchen. Egal, da, da gehe ich jetzt nicht nochmal zu viel zurück. Sowieso sind Sternchen nicht 100%. Deshalb juckt nicht. Aber was juckt? ist eine Fähigkeit. Ich hätte gerne seine Fähigkeit. Fäh Fähigkeit, verdammt. Nein. Ich stell mich so schlecht an. Nein, ich treffe einfach nicht! Oh Gott, ich bin gerade so schlecht. Oh Gott. <lacht> Ey, seit wann dasht der? Seit wann macht er sowas? Oh Gott, seit, seit wann macht er das? Seit wann? Okay. Komm, ein Treffer, glaube ich, ist noch nötig. Oh! Bam! Yeah! Oh, das ist cool! Schub, schub. Mm, ja, okay, okay, nehmen wir wieder keinen. Äh, Kuh, meine ich. Wir waren gerade keinen. Ich nehme eigentlich immer die ganzen Partner, die ich bekomme. Warum nicht? Ich glaube, bei ihm ist äh, mit, mit ihm ist es auch hier ziemlich gut, schätze ich mal. So, in diesem Level müsste ja eigentlich noch der... Rainbow Drops sein. Ansonsten habe ich ihn irgendwo woanders in einem anderen Level verpasst. Den werde ich auf jeden Fall gleich noch nachholen, falls ich ihn verpasst haben sollte. Da unten gibt es wahrscheinlich nichts. In die Kamera ist ja scrolling. Scrolling Level. Ich scrolling Level liebe. So, weg mit dir. Weg mit dir. Als ob. Oh, man soll ja anscheinend Feuerfähigkeit haben. Okay. Äh, da wollen wir nicht runter. Da, da, da. Guten Tag. Oh. oh, verdammt. Genau das wollte ich eben nicht. Egal. Ist nicht so oh. oh, ah, nein, nein. Nein, meine Fähigkeit ist weg. Oh Gott, ja. Wahrscheinlich habe ich jetzt 20.000 Secrets verkackt, oder? Ja. Okay, wisst ihr was? Ich mache das Level nochmal neu. Was? Ich kann nicht exiten? Oh Gott, ja, okay. Okay, Spiel. Ich sehe, wie es ist. Komm, oh, kann ich einfach sterben? <lacht> Nein, keine Ahnung, komm. Beende einfach schnell das Ende, das, das Level. Okay. Wir sehen uns dann gleich wieder an Ort und Stelle. Wahrscheinlich gibt es da nicht nur ein paar Goodies, sondern auch den Ray Drop. Yep. So, und das wollte ich jetzt nochmal zeigen. Ich hab's doch schon in eins gezeigt. Aber wenn man den gleichen Begleiter zweimal freischaltet, dann kriegt man halt stattdessen GUI. Und was macht GUI? Ja. Äh, jetzt gerade hat er mir nur Leben gegeben. Ich glaube manchmal gibt auch ein One-Up, aber ich bin mir da nicht sicher. Aber auf jeden Fall, es gibt GUI in diesem Spiel. Aber man kann ja halt leider nicht als Begleiter haben. Wollte ich nur gesagt haben. So. Und dann bin ich auch mal wieder hier. So, und jetzt aufpassen, bitte. Langsam. Nach oben schreiten. Okay, das war zwar nicht langsam, aber hat gepasst. Ich traue mich nicht. Das Ding ist halt, ihr habt vorhin gesehen. Wenn ich einmal in die Stacheln fliege, wenn wenn Fähigkeit einmal in die Stacheln fliege ist also mein Sternchen da. Dann ist es komplett weg für immer und ewig ich einfach tot, weg. So, nee, ich gucke mich jetzt hier gerade halt mal um, was es hier so gibt. ohne Max Thomas nämlich gerne und wird nämlich ein bisschen angeschlagen. So, kannst du runter? Hat geklappt. Und... Äh, äh, oh nein, sag mir jetzt nicht, man braucht hier keinen. Damit man hier überhaupt runter kann. Obwohl... Nein. Oh, obwohl... Ah, doch. Ja... Och, come on, Spiel. Dein Ernst? Als ob man jetzt hier keinen braucht. Oh, warum habe ich ihn weggetan? Okay. Dann hole ich ihn halt noch mal. So, und ich habe mir gerade gedacht, ganz spontan, wäre es nicht vielleicht interessant, wenn ihr zuschaut, wie ich das ganze Level mit Kai mache. Ich denke, das könnte ganz interessant werden. So, und bitte schöpft jetzt nicht direkt. Oh Gott. Sieht langsam so aus. Aber nein, noch ist alles okay, ne? Und das ist sehr gut, dass ich die Sternchen... Oh Gott, komm her. Ach komm, verdammt dass ich die Sternchen auch äh, in Eis sammeln kann. Okay, jetzt. Jetzt aber. Nein, verdammt. Okay. Oh Gott, ich lasse mich immer davon treffen. Ich bin fast tot. Ich bin einfach fast tot. One-Hit-tot. So, dich nehmen wir... Oh, es ist... anscheinend immer random, die wir bekommen. Oder so. Naja, aber dich können wir leider nicht nehmen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich kann dich nicht nehmen. Mhm. Nein, als ob der mich da trifft. No. Okay, dann müssen wir halt doch mal abbrechen. Verdammt. Okay, neuer Versuch. Diesmal mit mehr als nur einem Leben. Okay, das ist eigentlich echt schwer hier durchzukommen ohne Hit. wie ihr sehen könnt. So, die Pinguine sind das größte Problem, schätze ich mal. Vermutlich mal. Einfach ein bisschen schon mal im vorausschießen. Ich glaube, es ist keine schlechte Idee. Oh Gott, hier aufpassen. Uh, okay, der hat mich nicht getroffen, wie auch immer. Oh, er verfolgt mich aber. Okay ist nicht mehr. Okay. Wir sind gleich durch. Oh Gott, nein. Oh Gott. Okay, gut. Okay, gut. Okay. Nein, nicht gut. Aber jetzt mal ganz ehrlich, mir fällt gerade auf. Oh nein, nein. Okay, ich bin tot. Ja. Ah, ah, yeah. um, that, Okay, das ist.. Freaking schwer So wieder an Ort und Stelle einfach ein bisschen die Attacke spammen mit egal welcher Fähigkeit bei keinem Das hat bisher bei mir jetzt gerade schon ziemlich gut geklappt So und jetzt äh, Genau das vermeiden und weh ich krieg jetzt den Cutter, okay, gut Okay, abwarten, geschmeißt, nicht tot, okay Tot. Aufpasst, ich habe noch ein Leben. Okay, das ist das Schwierigste, Schwierigste glaube ich. Vor allem, weil kein so eine Kacke macht. Okay, das ist gut, dass ich das machen kann. Okay, das ist sehr gut, dass ich das machen kann. Perfekt. Kann ich hier stehen? Okay, gut. Kann ich hier stehen? Okay. Jetzt ist das One-Up weg. Okay, das kriegt man nur einmal anscheinend. Passt. Ist mir egal. Ich bin hier schon mal frei machen. Was? Nein! Nein! Ich komme nicht mehr hoch. Das war's. Wow, ich darf alles nochmal neu machen. Warum? So. Wieder da. Und nun? Äh. Äh. Ja, nun wird's. Was jetzt? Ähm. Okay, das habe ich nicht bedacht. Oh nein. Ich habe dir jetzt nicht die ganze Mühe gemacht, nur um hier wieder nicht weiterzukommen. Oh, Moment, ich komme doch von hier so wieder nach, ah, okay, deshalb ist hier alles frei und da muss man so, ah, die aber Maxi -Tumaze. ich bin fast tot, egal, egal, ich muss jetzt hier durch, weg, Bist euch, nein, nein, okay, wieder da. So, und diesmal mit mehr als einem Leben, das heißt, egal ob ich jetzt getroffen werde oder nicht, ich sterbe nicht instant. Es wäre nur schön, wenn ich mal nicht getroffen werde. Ich kann dich auch einfach ignorieren. Das mache ich denn auch? Och nö, nein. Wa wa was wie wa Das ist jetzt nicht der Ernst, oder? Ich kann mir jetzt aber nicht sagen, dass ich hier nicht durch kann. Okay, ich habe jetzt nachgeschaut, wie es geht. Man soll ja nach links oder nach rechts gehen, dann hier an den kleinen Schlitzen da unten, das aufmachen. Dann nach unten gehen und jetzt? Okay, jetzt sind halt die Sachen wieder respawn, weil ich das Spiel kurz restartet habe, aber... Ja, wie gesagt, das ist auch ein Grund, warum äh, die Sterne nicht zu 100% gehören, weil die sowieso respawnen. Okay, was man machen muss, ist, man braucht die Feuerfähigkeit, aber man soll erstmal sie kurz ablegen, aber aufpassen, wo man sie ablegt, am besten. So, das wegschmeißen, den aufheben und jetzt hat man dann durchkommen. Nicht? Okay, dann müssen wir noch mehr Platz machen. Das Problem ist nur, ich finde das halt echt kacke gemacht. Aus dem Grund, weil genau das. So, ich habe mir jetzt einen Safe State gesetzt. Ich habe nämlich echt, echt keine Motivation mehr. Ich habe echt die Nerven verloren. So, ich habe jetzt keinen Bock, das nochmal zu verkacken. Gib her, weg. Zack, gib her. Okay, ich brauchte die nicht mal, jetzt habe ich es geschafft. Okay, das ist aber echt Grütze. Ja, wenn ihr jetzt sehen könnt, man braucht hier links, das links sind Eisblöcke und da kommt man halt mit der Vollständigkeit durch. Und hier reicht es halt nichts. Zum Torten einfach nur. So, und jetzt endlich sind wir durch. Yeah, yeah, yeah, yeah. Boah, etwas lange dauert, okay. But at last, I win. Yeah. So oh, wisst ihr was? Irgendwie habe ich keinen Bock mehr auf keinen. Aber egal. Ich behalte es noch ein bisschen. Unten ist noch ein Sternchen. Okay, jetzt kann ich ihn sowieso nicht mehr behalten, weil ich jetzt sterben sollte. denke mit dir keinen. Ich hätte gerne. Okay, nicht. Oh Gott. Oh nein. Weg hier runter, runter, runter, runter. Nein, ich sterbe. Nein! Oh Gott. Als ob ich jetzt noch wirklich noch sterbe. Ah. Oh. Okay, komm bitte. Ich brauche jetzt dringend die Maxi-Tomate. Yes! Okay. Sorry für diesen chaotischen Part. Aber jetzt haben wir alles und nun. Ist Zeit für den Boss. Und es ist ein großes Maumvieh, was auch immer das ist. Oh Gott, es dasht auf mich zu und es speichern. Was macht ich nur? Ich weiß es nicht. Stampft der oder was macht er? Kommt der Stampf? Ja. Okay, nein, ah, okay, ups, ich glaube, ich muss die ganzen Eistapfen, die auf runter die, die runterkommen, benutzen, um gegen ihn, gegen ihn benutzen, so rum, muss nur halt warten, bis die runterkommen, oh. Oh, okay, was machst du, was machst du, was machst du, okay, jetzt kommen die Eistapfen, nein, der eine, die Splitter von den Eistapfen macht auch nochmal Damage, okay, das ist gemein, er auf mich zu. Soll er machen? Soll er machen? Mir egal. Genau das ist nämlich das, was ich. Will. Zack! Okay, ich hab nicht damit gemacht. Okay, der Wasserkampf ist echt schwer. Wow, wow, wow, wow, wow. Hey, hey, bro, wow, wow, chill chill Okay. Okay. Na komm, mach ruhig, mach ruhig. Deine Kacke. Bam. Verdammt, die, die Splitter trifft mich immer noch. Aber ah, es soll's halt so sein. Jetzt nicht mehr. Oh, okay, gut. Oh, okay, ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich mich hier nicht sicher. Ich glaube noch zwei Hits oder so hat der. Voll down geht. Okay, komm, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Komm, first try. Oh, uh, kriegen wir hin, würde ich sagen. War gerade ziemlich knapp. Und ich bin fast tot. Okay, das wird jetzt sehr, sehr knapp. Aufpassen, Splitter. Okay, ein Leben. Wir haben beide ein Leben. One on one. Okay, er kommt auf mich zu. Yes, das können wir schaffen. Boom! Yes! Woo! First try, das war sehr, sehr schwer. Aber wir sind Kirby und haben es trotzdem geschafft. Yeah! Yeah, yeah, yeah, yeah! So, damit können wir die Schneeberge nun verlassen. Und kommen in der nächsten Folge zu Level 5 Red Canyon Autsch. Oh. Oh. Okay. Wir sehen uns wieder. Bis zur nächsten Folge. Wir haben eine große Welt. Auf uns bald bald. Yeah, yeah.